Was geht ab? Mann, ich bin zu spät. Ich glaube, das liegt dran. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin drei Wochen zu spät geboren worden. Und mein ganzes Leben lang. Die ganzen 23 Jahre renne ich jetzt diesen drei Wochen hinterher. Oh, Schulterblick rückwärts. Ich kann das nicht haben? Emotional komme ich nicht damit klar, zu spät zu kommen. Kennt ihr das? Ja! Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. So lange habe ich euch nicht gesehen. Ja. Ich habe euch vermisst, ehrlich. Hand aufs Herz. Aber ich war so lange so busy. Wir haben noch einen neuen Fahrlehrer eingestellt und dann haben wir noch ein neues Auto gekauft und das Auto muss ich noch fertig machen und das musste alles umgebaut werden. Und so weiter. Es ist so viel zu tun. Heute ist Samstag. Ich habe gesagt, ist egal, was passiert. Heute machen wir eine Fahrstunde. Wir machen heute keine erste Fahrstunde. Wir machen heute eine Prüfungsvorbereitungsfahrt mit Lisa. Ja, die hole ich jetzt ab. Die ist nämlich schon an der Fahrstunde seit sechs Minuten. Und dann geht's los. Tut mir so leid, dass du uns so lange nicht gesehen hast. Intro. Und dann geht's los. Oh, Moin. Ach Quatsch, nein. Boah, ich muss einfach von diesen Kamerahaltern hier, die gehen gleich aus. Ja. Übrigens, in Dortmund noch abholen. Deswegen musste ich nochmal hin und nochmal zwitzen. Ach Quatsch, warum? Brauchst du das? Ich weiß nicht, habe die Kameras ey. Echt? Ja. Aber ich sehe mich da nicht mehr. <lacht> die gehen gleich aus. Aber cool, dass du das machst, cool, dass du da Bock drauf hast. Ja. Ich habe mit Tim gesprochen. Er sagt, ihr habt alles gemacht. Und wann, wann macht ihr Prüfung? Am 6. Alltag Gut, dann kannst du kannst jetzt erstmal die ersten 15 Minuten nutzen, um ein bisschen so warm zu werden. Und dann fahren wir da, wo die Prüfung auch losgehen. Dann fahren wir erstmal so eine ja, Prüfungsvorbereitungsstrecke. Hast du irgendwas, wo du sagst, so boah, das ist voll kacke, da habe ich gar keinen Bock drauf? Weiß ich gar nicht. Okay, das, gut, das ist gut. <lacht> ja. Manche haben das so, die schießen dann direkt aus der Pistole raus, so ja, parken rückwärts oder so. Das finde ich doof. Boah, ja, parken rückwärts. Ja. Allgemein parken. Was ich aus den letzten Videos erfahrungsmäßig rausgezogen habe, dass viele immer nach Instagram-Namen fragen werden, soll ich den nennen oder soll ich den nicht nennen? Kannst du machen. Ja, weil sonst passiert mir das oft, dass mir dann wirklich viele Leute schreiben, heißt Thailand auf Instagram und dann würde ich sagen, ja boah, dann zieh ich da immer tausend Nachrichten rein. Wenn du Bock drauf hast, würde ich das dann einfach unten runter verlinken, speichere mir 100 Whatsapps. Cool. Ja, dann schmeiß mal an die Karre. Spiegel hast du dir eingestellt, ne? Ja. Irgendwie da habe ich manchmal so voll die Probleme. Beim Linken? Bei beiden irgendwie. Guck mal, wenn du den hinteren Türgriff sehen kannst. Und dann zum Beispiel, ich kann die Garage, da hinten ist so eine Garage, die kann ich auch relativ gut noch in meinem Außenspiegel sehen. Wichtig ist, dass du so den Rand vom Fahrzeug, die letzte Ecke, wenn du den Spiegel in drei Hälften aufteilst, ja. dass du in der ersten Hälfte so den Rest von deinem Fahrzeug sehen. Und danach halt das, was geht, also den Fußgängerweg da hinten zum Beispiel. Siehst du den? Ja. Gerade den, den Fußgängerweg. <lacht> Aber dann sehe ich ja das Auto nicht mehr. Komplett nicht mehr? Dann mach mal so, dass du noch ein bisschen von dem Auto siehst, so den, den letzten Türgriff auf jeden Fall. Sehe ich so. nicht mehr, aber den Bürgersteig. Und das Auto sehe ich nicht mehr. Ja, okay, dann dreh so weit, dass du das Auto auf jeden Fall siehst. Tim hat mir gesagt, dass ich diesen vorderen ja. Türgriff sehen soll. Wenn das geht, solltest du den aber hier unten in der Ecke sehen. wäre ja, ja, ja so. Genau. Wenn du da jetzt so <lacht> reinguckst, meine ich, dass du den, den Gehweg, nicht ja, den Bordstein, dass ja, du ja. den Gehweg noch so grob ja, sehen kannst. Den sehe ich. Wir können gleich beim Parken nochmal gucken, ob das so passt mit dem Außenspiegel. Ja. Dass du dann da auf jeden Fall die Bordsteinkante siehst, dass da nichts schief geht. Fernlicht und Nebelschlusslicht hast du da auf dem Schirm? Ah, das ist, ist kacke. So, das ist kacke. Okay, pass auf. Er lenkt gerade grad gerade. Hier ist ja dieses Automatik. Genau. Hier ist kein, ja, das ist... Standlicht. Standlicht und das Abblendlicht. Ja, genau. Wenn du mal auf kein Licht drehst, also auf diese Null, dann ist immer noch das Tagfahrlicht an. Kann man gar nicht ausschalten. Und wenn du jetzt aber das normale Licht anmachst, also so Abblendlicht. Das, genau. Und den Blinker nach vorne drückst, dann sollte so, ja, dann sollte da die blaue Lampe so, angehen. Ja, das ist Fernlicht. Genau. Ist bei jedem Auto übrigens gleich. Das also ist immer wenn du den Blinker nach vorne drückst, dann geht das immer und wieder die an. Wie machen wir nochmal zu dir ziehen. Einmal nur? Ja, zwei oder zehnmal, kannst du auch machen. Aber okay. also dann denkt die Familie da vorne, dass wir die kennen, irgendwie. <lacht> <lacht> Für Lichthupe brauchst du übrigens nie das Licht anmachen. Das geht immer. Also Lichthupe geht immer, aber das Fernlicht, dafür muss das Licht an sein. Wenn du zum Beispiel mal auf Null drehst, also auf Tag, und ja. versuchst jetzt das Fernlicht anzumachen und ich habe okay. keinen Quatsch erzählt, geht dann noch ein weiter. Wie auf Automatik. Nee, so ja, auf die Fahrzeuge seit 2014 haben diese Schaltung Null gar nicht mehr. Also wenn das Auto eine Automatik-Lichtsensor-Dingsbums-Regelung hat, dann ist selbst auf Schalterstellung 0 diese Automatik-Regelung aktiv. Also wenn du jetzt mal noch einen weiter drehst auf Standlicht und jetzt das Fernlicht anmachst, das sollte nicht gehen. Aber die Lichthupe, wenn du probierst, die müsste gehen. Big, mhm. Das funktioniert immer. Und neben dem Lichtschalter hast du noch zwei Knöpfe. Der obere, drück mal den oberen. Das ist ja für vorne, glaube ich. Genau, weißt du doch, da ist so eine grüne Lampe, geht da an, da. So, da unten links das heißt drück noch mal drauf. Das sind die Nebelscheinwerfer unten, für vorne. Mhm. Viele machen das immer, dass die Nebelscheinwerfer anmachen und Standlicht sieht immer cool aus, aber es hat nicht wirklich viel Sinn. <lacht> ja, lass das Licht nochmal an, äh, noch ein weiter. Und jetzt drückt man den unteren Knopf, den. Und dann hast du da die gelbe Lampe, siehst du das? Mhm. Das ist das Nebelschlusslicht. Und der Prüfer, also keine Angst, dass der da große Fragequiz macht, der fragt nach Fernlicht oder Nebelschlusslicht zum Beispiel. Das, das ist okay. auf jeden Fall nochmal mal. Machen wir wieder aus. Und wenn du auf Automatik drehst, Du hast halt den großen Vorteil, jetzt hast du ein Video, kannst du dir, also ich glaube, in zwei, drei Tagen das ist vielleicht, kannst du es dir direkt reinziehen. Muss. Und wo geht das Warnblinklicht an dem Auto an? Die Reifenfrage machen wir dann später. Weißt du noch Reifen, irgendwas? Ich weiß, ich hatte bei dir ja auch die ja. Theorie wenn aber das habe ich schon ganz vergessen. Oh nein! Drei Sachen sind wichtig. Ich habe versucht, den Zusammenhang zum Fahrradreifen mhm. zu ziehen, damit man sich das einfacher merken kann. Luft? Luft Das kann man ja hier an der, der Ente. Nachkommen. Ja, da steht, wie viel da reinkommt, ja, genau. Beschädigung und Profiltiefe, die drei. 1,6. Ja, genau. Ja, <lacht> wie man das kontrollieren kann, kann ich dir gleich nochmal zeigen, wenn es jemand aufgehört, hat zu regnen. Die drei Sachen, wenn du die sagst, ist auch safe. Luftdruck, Beschädigung, Profiltiefe 1,6. Dann mach ja. Bremse los. Und Das Mama. mit der Handbremse, 5. das kann ich auch nicht sagen. Hast nee. du doch. Was go. Ja. Ich mal mal ersten Gang rein. Ja, ja stimmt. Oh, jetzt bin ich so nervös. Ach, okay. das geht gleich weg. Das geht gleich weg. Pass auf, wir machen. Äh, genau. Wir müssen hier voll Fahrschulstyle machen, machen, gucken und überall. Ich habe übrigens kein Fahrschulschild auf dem Dach, das habe ich extra gemacht, okay. damit die Leute so fahren, wie die normalerweise fahren. Okay. Weil immer wenn du ein Fahrschulschild auf dem Dach hast, fahren die so ein bisschen vorsichtiger und lassen dich so rein und so. Das werden die jetzt nicht mehr machen. Wir fahren dann gleich links rum weiter. Nein, links. Ja, genau. Nach so, so Roten kann ich fahren. Ja, ja das passt. Genau, Schleif die Glocke rein. Es kann sein, dass sich die Kupplung ein bisschen anders anfühlt als Tims ja. Auto. Dann fahren wir links weiter. So, und Wenn das mal so ein halber Meter ist. Guck mal, jetzt der Blink zum Beispiel. Ne? Bieg aber immer noch nicht ab. Bieg erst ab, wenn du richtig safe bist. Weil manchmal kommt der da von links angeballert, überholt den. Ja, und dann stehst du da. So. Genau. Also, dass du dich nicht auf deren Blinker verlässt oder so weißt Weil hast du hast bestimmt selber auch schon mal mitgekriegt, dass sie irgendwo hinfahrt und wie sagt: Jo, fahr da vorne rechts. Ach nee, doch nicht da rechts. Und dann macht man den Blinker schnell wieder aus und fährt geradeaus weiter. Aber wenn. Du dich darauf verlässt, dass die anderen auf jeden Fall abbiegen und du fährst raus. So, ich gebe dir einen Tipp. <lacht> Wenn du es nicht weißt, auch in der Prüfung, ne? Ja. Guck mal links in die Straße. Siehst du das da oben? Wie schnell da ist? Ja, weiß nicht. Dann ist hier 50. Wenn du ein paar Meter gefahren bist in der Prüfung oder denkst du, fuck, ich weiß nicht, Scheiße, wie schnell ist hier? Fahr nicht 40, weil dann weiß der Prüfer auf jeden Fall, du weißt es nicht. So, hier kommt die große Show, ne? Denk an hier, an dem... Ach ja, stimmt. Das kriege ich auch. Ja, wir ziehen das doch hin. Wir kriegen das schon hin. Korrekt. Siehst du den da vorne, dass der da so rückwärts gefahren ist? Rechne damit, dass der irgendwelche Faxen macht. Wenn du denkst, so, ja, ich habe ja Vorfahrt und der fährt raus, dann müssen wir als Fahrlehrer dann eingreifen das dann Auch wenn er schuld ist, aber in der Prüfung sagt der Prüfer dann, oh, sie müssen mit den Fehlern anderer rechnen und so weiter. Und da ist das wichtig, dass du das erkennst, dass der da irgendwie, so wie er jetzt ja auch, hier ist 50, aber keine Ahnung, einfach ein paar Jahre Zeit. Und dann push nicht, ne? Ja. Die Ampel ist schon lange. Ja. Weißt du, wie ich von dir aus der Fahrstufe kommt? Ja. Mir ist egal, wo du damit ist. Weißt du, ist oder links? Oder ja, rechts? Ja, oh, dann brauchen wir das. Lass dir nur Zeit und versuch wirklich so genau das zu machen. Zu das ist nicht schlimm. Du kannst dir das so merken, wenn du den Asphalt sehen kannst ja. zwischen dir und dem Auto. Reicht. Das ist gut. Guck mal, der links neben dir steht fast genauso. Also das ist gut so. Wenn du so den Asphalt dazwischen sehen kannst, zwischen dir und dem da vorne, das ist cool. Das ist so. schon ein bisschen anders. Yeah. Mit dem Auto zu ja? Das gut. Guck mal, obwohl das das gleiche Auto ist, der gleiche Motor und das Auto fast genauso viel gelaufen hat wie Tim Seins, ist das trotzdem anders. Also du kannst dir das gleiche Auto sechs Mal kaufen, trotzdem fährt das immer irgendwie anders. Und wenn du später fährst, wirst du ja auch bestimmt mit verschiedenen Autos mal fahren, wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass die Kupplung bei jedem Auto anders ist. Manche kommen ganz unten, manche sind ganz oben. Solange du diesen Schleifpunkt einfach hältst, ist alles safe. Wenn du sowas merkst, ne? Boah, hier musste letztens <lacht> Tim eine Vollbremsung machen. Echt? Hey, warum? Weil da war... Ähm, Kann man da raus, oder? Also, nee, da war irgendeine Baustelle oder ja. so. Und dann ist das Auto vor mir nicht ganz reingefahren. Ja. Und dann, und du hast gedacht, so schön, passt das? Ja. Ne. <lacht> wenn du selber fährst, das ist das, was ich gerade meinte mit dem, der da gepackt hat und Faxen gemacht hat. Ja. Wenn der auf einmal rausfährt, musst du irgendwie zugesehen, dass das passt. Man erkennt aber auch oft schon, wenn die so komisch trödelig fahren, so wie der vor dir gerade, dass irgendwas mit denen nicht stimmt. Guck mal, es ist wie schräg, der ist ja einfach ohne zu blinken, fährt einfach links dann vorbei. Ja. Aber hier muss ich jetzt warten, ne? Ja. Weil, also wenn wir, wenn wir nicht. Führerschein, Prüfung und so, dann dürfen wir diese Sperrfläche nicht überfahren. Aber ich denke, du willst auch links wahrscheinlich, ne? Oder erstmal chill chill, chill warte. Lass dir Zeit, wenn dir das passiert, auch in der Prüfung, dass du ein bisschen wegziehst. Okay, Hauptsache bleibst chillig. Glaube ich. Äh, <lacht> Die Mama von meiner besten Freundin. Echt? Okay. Ja. Genau, hier hast du dieses komische Schild mit diesem Anforderungskontakt, ne? Weißt du, was das ist? Nein. Hier unten vor der Linie sind so Kontakte im Boden. Wenn du da drauf fährst, checkt die Ampel, dass hier ein Auto steht und macht dann grün. Stehe ich da noch nicht drauf? Nee, ne? Dann kannst du kannst noch ein kleines bisschen noch nach vorne fahren. Das ist cool. Wenn du nämlich zu weit weg stehst, also angenommen, du willst jetzt da stehen, wo er steht. Also der hier. Der, der, der. Ist so ja. <lacht> das ist so dunkel irgendwie. Besser? <lacht> Wie hast du das gemacht? <lacht> Zeige ich dir gleich. Wenn du da stehst, wo er steht, wird die Ampel nicht grün. Und dann stehst du hier bis Weihnachten, weil dieser Kontakt ist halt dafür da, dass normalerweise alle Autos immer so fahren, weil das hier so eine Hauptverkehrsstraße ist. Ausnahmsweise, wenn hier mal einer steht, springt dann die am Blumen. Aber wenn du nicht bis zur Linie gehst, springt hier gar nichts. Aber wir stehen gut. Also jetzt ist alles cool. Das mit dem Spiegel, ne? Hier an dem Spiegel ist so ein Klappding, hast du das gesehen? Ja. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, dass wenn Leute mit so einem Fernlicht oder so oder mit starkem Licht hinter dir herfahren, dass das im Spiegel blendet. Ja. Und deswegen sind die Spiegel immer doppelt geschliffen. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist auch eigentlich irgendwas, was man. Das ist ein Special Feature, das, das erklärt man nicht unbedingt immer jedes Mal, weil man es fast auch nie braucht. Aber jetzt siehst du das gut, so wie das da ist? Ja. Okay, wenn der dich jetzt blenden sollte, dann klappst du einfach diesen Hebel Das ist das gleiche Bild nur dunkel. Hier rechts, schon langsam. Ich würde dir den ersten Gang empfehlen, man schafft das hier locker im zweiten, aber Prüfungsstyle, guck mal, die steigt hier aus, keine Ahnung, vielleicht hat die einen Hund dabei, der rennt auf die Straße, was weiß ich, oder Kind, <lacht> <Fallfall> langsam, so <lacht> nichts rüber. Wenn du das im ersten Gang machst, hast du eine Chance auf alles zu reagieren, wenn es im zweiten Gang klappt, cool, viel Glück. Aber mit Glück und Prüfung ist so, es bleibt auch einfach stehen. Was machst du hier, wenn einer von rechts kommt? Stimmt, Ja. Ja. Weil das wie rechts vor links gilt. Das ist zwar da hinten ein Parkplatz, aber diese Einmündung generell, ist zählt halt wie rechts vor links. Muss ich hier eigentlich auch blinken? Wenn du es machst, sieht es immer gut aus. Du hast ja auch dieses, diese innerliche Frage jetzt gehabt. Soll ich das ja. oder soll ich nicht? Lieber machen. Mach einfach. Kein Prüfer Prüferwitz oh wieder, das ist hier geblinkt. Das ist, ist okay, wenn du blinkst. Was machst du denn vielleicht der Tasche hast? Das ist deine Geschichte. Okay, dann such dir eine Stelle zum Umkehren. Ich glaube, die ist nicht so schlecht. Wenn du jetzt schon blinkst, weiß der Benz hinter dir, was du willst. Und dann ja. lässt er dir Platz. So ist cool, der chillt. Du kannst ganz in Ruhe. Komm, man denkt so, so, boah, jetzt schnell und so. Mach nicht schnell. Ja, hat Tim mir auch gesagt, ich bin immer so. Yeah. so. Chill, chill, stopp, stopp, stop, stopp, kurz guck was er macht. Korrekt. Und beeil dich immer noch nicht, mach so langsam du kannst. Kleiner Tipp, ab der Hälfte bleib einmal stehen, einfach stopp, bleib mal stehen. Und jetzt guckst du noch da, andere Seite. Und wenn da Fahrradfahrer oder Roller kommen, rasierst du die. Jetzt kommt halt keiner, dann guckst du wieder nach hinten. Und dann kannst du langsam weiter. Aber langsam, langsam, so langsam du kannst. Genau, Und dann stopp. Wir das richtig. Ja, ist egal. Nimm mal erstmal einen Gang raus. Muss ich nicht runter von der Straße? Muss du noch? Also ja. du bist schon hier oben. Echt? Ja. Tim hat mir gesagt, ich soll mal komplett. Ja, das sieht, das sieht gut aus. Also kannst du machen. Aber so ist es jetzt auch okay. Dass jetzt übrigens die Fußgänger hier kommen und die nicht weiterkommen, ne? Ist völlig in Ordnung. Ist kein Ding. Also nicht, dass du dann in der Prüfung denkst, oh Scheiße, jetzt kommt hier ein Fahrrad. Der kann nicht durch wegen mir oder so, das nennt man unvermeidbare Behinderung. Da kannst du nichts für, der Prüfer weiß das wohl. Fahr ruhig einfach ja. und probier dann aus, wie die Räder stehen. Dann guck mal, dass du nach dem LKW <lacht> auf die rechte Seite so ein bisschen da so ranfahren fahren kannst. Check hier jetzt auf die Seite. Also, muss auch, check schon mal hinter dir, was hier abgeht. Da, jetzt muss du einen Blinker ein Blinker rechts. Die fahr ist rechts, jetzt vorbei. Und dann aber bleib grad. Genau. Dann noch einen Gang kurz, sonst bleibe ich stehen. Nimm den Gang kurz raus. Jo, dann kannst du deine Füße loslassen. Dann warte ich nicht weg. Korrekt. So hast du sicher nicht. Nein? Wenn du einen Gang rausnimmst, kannst du immer Kupplung loslassen, alle Füße loslassen. Der hat jetzt hier so eine start automatik deswegen ist der ausgegangen. Normale Autos würden jetzt einfach weiterlaufen. Beim Umkehren ne? und auch beim Parken merkt man, dass du das eben machen willst. Ja. Und noch unangenehmer ist natürlich auch in der Prüfung, wenn dann so Autos hinter dir stehen oder so. Ich weiß, das fühlt sich schlecht an. Wenn du aber deinen Führerschein haben willst... Scheiße. Ach, das sind 45 Minuten Prüfung. Je langsamer du das machst, je sicherer und je, je besser ist das. Wenn du fünf Minuten brauchst zum Parken, sind fünf Minuten schon rum. Versuch dich dabei nicht zu beeilen. Im ungünstigsten Fall sagt der Prüfer sogar, komm wir fahren da vorne auf den Niedelparkplatz und sagt, da vorne wollen wir parken. So, du stellst dich da hinten und gleichzeitig fährt vorne einer raus und hinten kommt einer. Du denkst dir, okay, das war's, ich steige aus. Lass dir dann aber Zeit, weil die Leute verlieren relativ schnell die Geduld und wenn die sehen, du fährst nicht, dann fahren die um dich rum und sind weg. Und wenn du dir diese Zeit nimmst, diese fünf aber das kostet Erinnerst du dich? Nerven. Ja. Dann bleibst du halt stehen und machst das ganz in Ruhe und ganz langsam. Ich kann dir sagen, ich habe mal in der Prüfung wirklich 10 Minuten eingepackt. Wirklich 10 Minuten. So viel Geduld haben die Prüfer. Das brauchst du nicht ausreizen, also das ist schon egal. Aber ich will dir nur sagen, du hast die Zeit. Ja. Es ist nur in deinem Kopf, dass du denkst, ich würde von hier aus jetzt losfahren und dann würde ich mit dir mal so eine Prüfungsrunde fahren ja. und dann gucken wir mal, was mir so auffällt, was, was, was gut ist und, und woran man noch ein bisschen fallen kann fernlicht ja fernlicht das <lacht> also sind das nicht wieder so. nee, guck, da guck mal vorne guck mal vorne in das Auto in ja. das Grüne mach Noch nochmal. mal drück mal den Knopf siehst du dass da unten Lichter angeht? Ja, das, das sind die Nebelscheinwerfer für unten ja. der Knopf da drunter unter ja. dem, den du gerade gedrückt hast, das Gelbe, was war das? Da hinten. Genau, das ist Nebelscheinwerfer hinten, Nebelschlusslicht. Und wo war das Fernlicht? Ist bei jedem Auto gleich. Wo ist die Lichthupe? Mach mal. Fernlicht, das. Ja, Mann. Weil das Fernlicht ist im Prinzip Schrägstrich, Fernlicht. Lichtschalter kannst du so lassen. Dann steigt der Prüfer ein. dann Hallo, mein Name ist Müller, Bla Bla Bla, Lisa, alles klar. Heute äh, gebe ich die Fahrtrichtung an und wenn äh, nichts gesagt wird, immer geradeaus. Anlieger bist du nicht, also Anlieger frei, nicht reinfahren. Und Kreisverkehre, Immer man ja. wenn keiner keine Aussage. Ja, Kreisverkehre da hatte ich am Anfang ein mehr Schwierigkeiten, aber jetzt geht's. Das ist gut. Okay, cool. Ja, wenn du safe bist, dann ja. lassen wir los. Du bist jetzt nicht mehr auf den Knopf? Nee, läuft schon. Also wenn, drück mal auf, wenn du drauf drückst, ist es auch. Und okay. ja. die Verkehrslangezogen ist am Morgen den fließenden Verkehr in Ordnung. Dann fahren wir direkt rechts weiter. Lass dir Zeit, weil das ist schon direkt richtig ungünstig. hier. Dann die nächste links. Guck mal, hier müsste ich jetzt auch... Ja, mach jetzt, mal, auch dir Zeit, das jetzt, mach kurz. Ja, mach ruhig und dann nimm noch den Außenspiegel. Nimm den ersten Gang, weil das wird sonst zu schnell hier. Langsamer, langsamer und dann hier links. Genau das meine ich. Das ist direkt knackig und schnell. Der fährt hier rechts rum und legt wieder links. Und wenn dann die Autos so scheiße packen, und noch einer von vorne kommt und von links, da kannst du nur langsam machen und fast stehen bleiben. Wenn die das machen, direkt von Anfang an in der Prüfung, dann wollen die sofort und was checken. was ist, wenn ich äh, vorbeifahre? Dann fährst du gerade vorbei? nur nicht verkehrt rum in der Einbahnstraße, dann bist du raus. Wenn du vorbeifährst, sagst du, oh, Entschuldigung, hab ich, hab ich vercheckt. Fällst du nicht durch, oder? So, das ist die Zeit hier. Wo müssen wir denn lang? Links, da darf man nicht. Ich vergesse, genau. Ich links oben, deswegen wäre gut, wenn du das siehst. Was fragst du jetzt? Ähm, rechts. Oder links? Rechts. Achso. Scheiße. So <lacht> ist das vom Feeling her. Immer wenn eine Prüfung losgeht, dann ist man direkt so, boah, jetzt geht's los. Boah, was ich, was das. ist, wenn ich also ein paar Mal schon vergessen vergesse? Dann bin ich am Arsch. Also ein paar Mal, ich mal, links fahren wir weiter. Denk dran, was das für eine Straße hier ist. Ja, Genau. Korrekt. Und am besten direkt, jetzt schon, das hast du nämlich direkt am Anfang auch sehr gut gemacht. Genau das. Dann guck mal, hier testen die Rufer zwei Sachen. Einmal, ob du das gecheckt hast mit der Einbahnstraße oder nicht. Das zweite Mal. Man sieht von dieser Position, wo du jetzt gerade stehst, nicht gut, rechts und links. Du musst noch ein bisschen weiter nach vorne. Wenn du aber weiter nach vorne gehst, machst du den Fahrradweg zu. Noch weiter, geh weiter nach vorne. So, guck mal, ich glaube, der gelbe lässt dich, hast du es gesehen? Ja. Dann fahr ruhig jetzt rein, der lässt dir Platz. Ja. Aber langsam, beeil dich nicht. Schön. Wenn wir jetzt hier hätten warten müssen, ne? Auf den Fahrradweg. Und da wären Fahrräder gekommen. Wäre das nicht mehr dein Problem das wäre in Ordnung gewesen, weil du ja nicht kannst, du kannst ja nicht da hinten stehen bleiben und hoffen, dass du das siehst. Guck mal, an der nächsten Ampel fahren wir links. Fangen ja, ne, hier, genau. fangen jetzt schon an, das abzuchecken und spiegen. so was zum Beispiel Interessiert im Prüfer null, das ist völlig egal. Also solange du jetzt hier nicht jede Ampel, hast. ich hoffe nicht. Nein, ach, nein, das ist, das ist ja jetzt auch nicht geworden. Wenn das mal passiert, okay, genauso wie abführen. Ist halt auch passiert. Die Autos haben alle diese Start-Stopp-Automatik, dann geht das so Das Ist einfach weiter. Wenn du hier den Pfeil auf der Ampel hast, ne, du hast gleich Grün. Ja, Ach, alles cool. Das kann dir in der Prüfung auch passieren. Ist das schlimm? Nein. Schlimm ist immer, was du dann draus machst. Also wenn du dann sagst, oh alles klar, lässt die gucken, schnacken, bup, Karre ist aus und dann huckt der hinter dir, dann springt die Ampel auf Rot und du denkst alles klar, ich fahre. Da ist ich, also meistens erschreckt man sich, wenn das dann passiert. Dann ist wichtig, dass du dann trotzdem cool bleibst. Der Prüfer beurteilt, immer, musst du dir vorstellen? Also dein gesamtes Verhalten, wie du hier in diesem System zurechtkommst. Und wenn du ständig mit Panik hier durch die Gegend rennst, dann sagt er, okay, will ich will dir rasch geben, wie willst du das überleben? Also beurteilt er halt auch dein, dein Verhalten in gewissen Situationen. Und wenn du da cool bleibst, machst du eine gute Karte. Wo muss ich denn hier stehen bleiben? An der Linie hier? Hier. Genau. Und dann? Da noch mal, also zweimal. hier sind zwei Haltelinien. Ähm, ja, das ist total komisch. Das ist, ich habe das auch ein bisschen erfahren. Noch weiter bis zu der nächsten, bis zu der Ach, hier noch mal Stopp. Genau. Äh, ich habe das bis jetzt auch nur bei uns in der Stadt gesehen. Sonst habe ich noch nie so zwei Haltelinien gesehen. Rein rechtlich gesehen ist das auch so ein bisschen so eine Sache. Aber wenn du an beiden Haltelinien stoppst, sind alle Prüfer glücklich. Sag dir, mh, die Isa hat gute Beobachtung, sieht halt das ist cool. Du machst das gut, geh kein Risiko ein. So, jetzt hätte ich fahren können. können ja, aber du musst ja nicht. Guck mal, und jetzt kannst du in Ruhe fahren. Besser, du nimmst dir die Situation, wo du selber sagst, das kann ich kontrollieren, als die, wo du sagst, könnte klappen, aber ich muss drücken. So, dann bleib lieber cool und kontrollier das. So, wenn die Ampel schon so lange grün ist. Ne? Check mal vor dir. Der. Guck mal was der macht. Guck mal was beide machen werden. Jo. Erinnerst du dich an deine Vollbrauchsmitte? Rechne damit, dass die auf einmal stehen bleiben. Weil dann ein Fahrrad kommt, weil die da nicht rein können, weil irgendwas passiert. Äh, ich mach das mal so. Wenn die Ampel halt schon so lange grün ist, Checke ich immer beides ab. Einmal hier ukrainischer Transporter hinter dir ist und oder ob die Ampel kurz vorher nochmal umspringt. Also, dass wenn die lange grün gewesen wäre, dann checkst du einmal nur die Ampel und einmal hinter dir, vorher. Dann kannst du immer gut reagieren. Und dann rechts. Okay, rechts. ja Und da musst, musst du checken, das ist halt gut. Check mal, du da hast daneben noch so eine 2 ja, Ampel, stimmt. Siehst du das? Und da kriegst du jetzt innerhalb einer Phase einmal so einen grünen Pfeil. Wie schnell darf man hier fahren? 30. Das heißt hier stand kein Schild. Was heißt? 50. Ja. Wollt dich damit irritieren mit dieser Frage. In der Prüfung passiert das nämlich manchmal, dass man irgendwo abbiegt und denkt sich selber so. Fuck, ich hab kein Schild gesehen, wie schnell es hier Aber in der Stadt, kannst du dir merken, steht kein 50 Schild. Weil die sagen einfach, in der Stadt ist immer 50, ich brauche kein Schild stellen. Nur der Kopf macht manchmal komische Sachen, wenn er Stress kriegt. Und wenn, dann, wenn du dann hier durchfährst und hast Prüfung und denkst dir so, ich hab kein Schild gesehen, was soll ich machen? Denk dran, wenn kein Schild da steht, eigentlich 50. So, Kreise so. verkehren. Verlassen wir an der dritten Rausfahrt. so schwer ist hier umzukehren guck mal die einfahrt ist groß die einfahrt ist groß die nächste ist groß du kannst machen was du willst ich würde dir empfehlen noch einen Meter nach vorne zu fahren. ja weil ich gerade genau solche. der Grund warum er das hier macht ist der will sehen wie du das ganze machst das heißt also während du schon dir überlegst wo fahre ich hier rückwärts rein dass du blinkst und guckst warte guck mal jetzt kannst du aber langsam langsam langsam Denk dran, so langsam du kannst. Mach langsamer. Einfach ja. ja. ja. doch, doch, du kannst. <lacht> Jetzt musst du halt, da musst du drüber, ne? Das ist das, was dir meinte. Später. Später auf jeden Fall fährst du rum, gibst Gas, bist weg, tschüss. Aber in der Prüfung auf gar keinen Fall. Wenn er da mit seinem batman Katie ankommt und du fahr <lacht> einfach langsam, lass ihn durch und chill da ne? Ich denke mir, sowas wird eigentlich, wenn Wind kommt, ey. Sind hier steht chill. hast du deine Info. Die Hände ein bisschen höher in der Prüfung, genau. Ist das für ein Spannungsgespräch. Ich weiß, aber <lacht> ja. es ist so, wie wenn du so zum Bewerbungsgespräch kommst, wirst du, was geht. <lacht> das ist auch entspannter, aber irgendwie. Also so kommt einfach besser. an. Pass auf, jetzt macht der Prüfer was Mieses, der sagt nichts. wenn der Prüfer nichts sagt und da kommt ein Kreis, das ja, jetzt halt ja, ja, den Zeichen immer in ersten Gang, mach mal langsamer. Mhm. Dann, wenn, wenn der nichts sagt, will der ja immer geradeaus wieder raus. Hast das du schon Sch darf man aber nicht. Dann frag ihn, wo er raus möchte. In der Prüfung, okay? Wir fahren jetzt die dritte wieder raus. Also du kannst dann fangen, die erste oder die, die dritte raus oder so. Hauptsache fest hier nicht rein. Ja. Genau. Zack, töck. Tschüss. Okay. Check wieder hinter dir. Die Hände nehmen wieder ein bisschen, ja. Yeah. Just a little bit. Guck mal hierfür. Zack, zack. Und dann machst du den. Dann sagt der Prüfer, oh, sie haben das Hindernis gut gesehen. <lacht> sie haben gut reagiert. Wenn du, wie soll ich das sagen, wenn du das so machst, wie es alle machen, weiß der Prüfer überhaupt nichts damit anzufangen. Der beobachtet dich und der will ja sehen, hast du die Gefahr erkannt. Ja. Vielleicht hast du sie erkannt und hast gedacht, ja, passt locker. Kann ja sein. Aber wenn du, wenn du, dabei kurz in die Spiegel guckst, links, abcheckst, ob alles cool ist und eine leichte Bewegung machst, dann sag mal, denkt Hier, hier. Also, wenn du da so eine kurze Reaktion einfach zu so zeigst, das ist das viel, viel besser für ihn, um das zu bewerten. Oben an der Ampel waren wir links. Bei einer Autobahn habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen eine Schwierigkeit. Echt? Wenn er dir ja. ausgeht, ne? Mach ihn einfach wieder an. Den Blick mal nicht. Achso. so. Ja, okay. Und lass die Zeit hier. Also, nicht, dass du irgendwie versuchst, ja, weil es ein bisschen bergig ist, ein bisschen mehr Kupplung oder drücken oder so. Du ganz normal anfangen. So ein Dodge Rant ist auch irgendwie eine geile Kacke. ne, ich mag so große Autos gar nicht. Ah, oh die Hände? Ja. <lacht> ich mach das ja automatisch. <lacht> ich, <weiß. Okay. lacht> ich weiß. Ich weiß. Du musst dich in der Prüfung echt darauf konzentrieren. Also, es ist halt auch wichtig, jeder Prüfer hat so seinen Fetisch. Der eine steht auf Umkehren, der andere steht auf Vorwärtsparken, der andere steht auf das gibt's Spiegelbeobachtung und dann gibt es andere, die achten nur darauf, also sehr, sehr speziell darauf, wie deine Hände sind und wenn du spielst den was? oder so, dann klingt die Krise.